Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Adolf Wir heißen euch. Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Yo hey. yo hey. Neue Aufnahmesession. Es geht wieder weiter. Ja. Wir müssen Kunstwerke weggenommen. Genau. Und Hunde. Huffis. Huff. Ja. Ja. Nein, da nein bitte äh, rückseite da. wir müssen ein zelt finden alles klar das sollten wir hinkriegen Die rückseite irgendeines berges hat er eine gesagt ja richtig also gucken wir spielen jetzt hier zwei wochen pause gemacht ungefähr weil er weil er letzte woche nicht konnte ja alles seine schuld wie hast du nicht als Nee, du hast du hast doch alle. Du hast letzte Woche abgesagt. Einmal ist auch du. Äh, Einmal habe hab ich abgesagt, aber das, das war davor gewesen. Ja, machen wir weiter. Ja. Ja, okay. Was willst du? Denn? Ich wollte dir nur die Schuld in die Schuhe schieben. Oh. Und weißt du warum? Weil ich es kann. Würden Sie bitte auf mich warten? Dankeschön. Nein. Da was? Ein Das Ist ein Einkaufsbeutel ja, ja was da? Da es raus. Ja. ist <lacht> Oh nein, nicht die Orangensaft. Moment mal. Hatten wir diese Diskussion nicht beim letzten Mal? Weiß nicht. Ah, äh, als wir in Lava Level waren. Ich meine, ja. Ach ja, ja, genau. Diese Diskussion hatten wir doch. Ich bin zu faul zum Lava Na gut, okay, ich selber. Das ist relativ langweilig. Übrigens, <lacht> wir ignorieren auch die Hunde, weil wir wollen die Hunde. Außer einer Hunde schauen mehr. Genau. Ja, da ist es halt. Ja. Ups. Yes. Level beenden. Boss, ja. Ja. Ja, raus da. Gut, aber direkt daraus gehen kann, ne? Ja. und sehr viel Zeit einsparen. Ja, wenn wir uns so ranhalten, könnten wir mit einem ganz großen Teil fertig werden. Und ich denke mal, nächste Woche, wenn es klappen sollte, dürften wir fertig sein. Nein, ich weiß, ist weit hergeholt, aber ich sehe es optimistisch. Ja, ja, nochmal bitte. Sechs Kristallhaufen. In der Wasserfall. Okay, in dem Level. Vorderseite. Okay. Wir Steine kaputt. Yeah, Steine kaputt machen. Ja, mit Eiern. Mit Eiern. Das klingt so falsch. Ich, hm. ich weiß, weiß. Eier sind, sind ja der natürliche Feind von die natürlichen Feinde von Stein. Ja, sind sehr gegen die. Hm. Eigentlich äh, sind wir ja Eier, Eier nur der natürliche Feind einer Bowlingkugel. Jetzt sag es mal nicht. Das wusstest du nicht. Oh. Sind wir nicht Methoden, Man, oh mein, wie sehen die ja, aus? Die sehen so aus. Okay. Schon mal die richtige Form. Irgendwie <lacht> haben wir ja keinen Schaden. Er ist explodiert und du hast keinen Schaden bekommen. Ich glaube, ich hier unten sein. Hier runterkommen. So. Ja, nee, da so. nee. Versucht da mal drauf zu ziehen. Ja, da kannst du nicht. ganz rau rein. Die sind überall, glaube ich. Die sind hier überall. Und... Nee, Warum habe ich ne... habe ich da auch keinen Schaden bekommen? Da, da ist einer. Ja. Oh, wow. Was sollte das denn? Warum hast du das gemacht? Musst du ja, ich weiß, habe ich gerade gesehen. Deine Füße sind stärker als Explosion. Ja. Das wusste ich doch schon. Dass deine Füße stärker sind als jede Explosion. Ja. Nimm das unnötige Smash -Boss Charakter. Und bevor du mich fragst, ja, ich weiß schon, dass der neue Smash Bros. Charakter da ist. Ja. Natürlich. Ja Joker. Wir haben noch Batman. Wir haben, ja. wir haben Robin, wir haben Rockets, wir haben noch Batman. Genau. Batman. Aber ja schon Wetterleid. Aber Batman kämpft nicht mit dem Schwert. Ah, das ist das einzige, was, was nicht passt, was wir auch. Vielleicht nicht, dass Batman irgendwie nicht rund ist oder so. Ja. ja, Wie von da durch die Gegend irgendwie düst. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwann schon verpasst. Ich weiß es nicht. Der. Ich glaube, wir haben zwei Dinge noch haben. Das Level ist relativ lang. Ja, wir sollten die Hoffnung noch nicht aufgeben, weil wir können ja jederzeit zurückgehen. Checkpoint. Gut. Also, ich oh es nur auf wegen den Münzen. Nicht. Und sonst nichts. Ist das klar? Ja. Mach es nur wegen dem Geld. Also ich bin geldgierig. Da ist einer. Drei. Ja. Mann, die sind aber gut versteckt. Warum soll keine Herzen, aber scheiß drauf, wir nehmen sie trotzdem mit. Ja. Nein, ich rette dich, rote Münze. Warum habe ich das getan? Ja, ich meine, warum habe ich die rote Münze gerettet? Du hast es im Mund. Ich ist eine Bombe. Was? Du hast eine Bombe im Mund? Ich will dir mal zeigen. Ah, ja, ah, hier, ja. Oh, du hast aber eine schöne Bombe. Ich zeig dir eine richtige Bombe. Ich zeig dir richtige Bombe. Da hinten ja, ist was. Ja, Der ist es Ist Bund. Oh, ich verwechsle die immer Du die, wir die, die, es Ja. Gucken, ey. Ja, das ist drei, ey. Das ist relativ mager. Ich weiß es nicht. Nee, Minus geht nicht. Das habe ich doch auch schon aufgesucht. Das ging nicht. Ähm, World hat, ne? In Hollywood ging es. Weiß, da ja. ich... da da. Das hat mich jetzt gerade grad ein bisschen verunsichert. <lacht> ah. Ich ging uns werfen? So, jetzt habe ich ihn. Dieser Flyer, der hat mich gerade so verunsichert. das ist nix äh ja und du äh kaputt äh äh äh äh äh äh äh äh Kaputt. Kaputt, kaputt, ich mag's, Dinge kaputt zu machen. Ich habe eine Bombe im Mund. willst du die mal gucken? Willst du mal gucken. Geil. Das sah cool aus, ne? Mann, bist du fett. Das ist ja wagen. Ja, klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. War, da um. Ist das Oh ich mache ich erstmal hier Ach wir müssen Ja, wir müssen ihn nach hinten bewegen. Boah, bist du, Boah, bist du fett! Ist ja jetzt auch irgendwo, ja, ich hoffe, jetzt auch. Also, langsam gehen wir die Ideen aus. Nein, nein, ich gehe nicht durch das Ziel. Komme zurück. Da kommen wir zurück. Ja, wir sind bis jetzt immer zurückgekommen. Da werden wir dieses Mal auch schaffen. Wir fliegen einfach. Genau, Helikopter-Mode aktiviert. Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Du <run>. <lacht> ich bin durch die Wand geflogen, was? Ey. Das sollte so nicht passieren. Ausgezeichnet. Ja, ich glaube da oben. Nein, so. Gerald. Weiß nicht. Nein. Ist oh, nicht. Oh. nein. da haben wir sind. Hm, Ja, am besten einfach mal alles ab abchecken, was es was, oh. was es zu abchecken gibt. Ja. Oh du! Ich oh. versoff dich. Titter, titter. No, Müssen wir echt suchen, ey? Ja. Ich will aber nicht getötet mit Genau. Im Mund. Genau. Ja, so wieder, wir dazu nächste Woche weitermachen, können? Ne? Ja. So viel zum Thema. Ich ziehe meine Aussage erstmal zurück. hier irgendwo sein hey, aber sind wir wirklich so blinden haben den echt übersehen also, sind doch alle bunt ey. was soll denn der mist Warum seid ihr alle bunt? Ihr seid ja. wertlos. Ihr müsst grau und langweilig sein. <lacht> ja. Warum seid ihr nicht grau und langweilig? Ich glaube hier irgendwo. Nein, noch nicht. Nein. Ja, ja ich versuch's. Ah. Ich glaube, du hast so einen Kopf bekommen. Ich glaube, ich bin irgendwo reingetreten. Sehr los. Ah. Ich hab geschossen. Warte, halt mal. Warten. Komm mal hoch. Nein, ihr seid beide grau. Ihr seid, ihr seid so bunt. Warum seid ihr bunt? Warum können nicht grau und langweilig sein? Gib's doch nicht! Wo ist dieser verdammte letzte Kristall? Ist er vielleicht draußen? Warte, also ganz am Anfang des Levels? Der ist bunt. Wir sind noch nicht ganz am Anfang. Jetzt sind wir am Anfang und wir haben nichts gefunden. Ja, super. Das ist ja großartig. Vielleicht so, sollten wir das erstmal sein lassen. Ja. Auch wenn mich das jetzt gerade ziemlich hart triggert, weil wir das jetzt nicht finden. Ja, soll äh, Jedenfalls solltest du nicht runterfallen. Ja. Weil du bewegst dich steil auf dem Abgrund zu. Weiter. Ma, glaube ich doch jetzt nicht. Ey, Alter, <lacht> <lacht> wir sollten das Level beenden. Ja. Wir beenden das Level und gucken und ich werde zu Hause mal nachgucken, <lacht> wo die, wo diese Teile sind. Ja, mehr oder weniger jetzt. Vorsicht, die sind wir <lacht> haben, wir haben es jetzt... ach, ach, sieh mal an, das bleibt gespeichert. Oh, sehr gut. Das klingt ja schon mal gut. gut Okay, ja, holen wir uns hier mal die Blume. Okay. Das ist ja eigentlich Bonuslevel. Bonuslevel? Nein. Also, die mit äh, Blumen freigeschaltet werden oder so wie World? -E Nein. Okay. Es gibt keine Bonuslevel. wir halt diese Blumen sammeln? Äh, um die um ah. Typen zu bezahlen, die uns den Weg versperren. Ja, doch ja, ich weiß aber wir sammeln sie trotzdem beides können. Mann, was für eine nahe Party. Ich weiß wo. Hey! <lacht> <lacht> Geh auf deine Seite! annehmen oder Nein, verdammt, verdammt, der Dreck, verdamst Carmel. Einmal nur Spaß, Carmel ist nicht schlecht, Carmel ist geil. Ist was Gutes. Ja, Carmel. Äh, also, jetzt sind wir da bauen. Nein, wir müssen nicht bauen, noch nicht. Ta ta, oh, Hä? Okay. Ach nicht, ich habe keine Ahnung. Das interessiert mich jetzt auch gerade gar nicht. Wir sollten einfach weitergehen, okay? Gehst du hin? Hier Eins. Eins. Den gesehen. Ja. Hast den gesehen? steht einfach mal in der Luft. Du stehst einfach mal in der Luft. weil Warum auch nicht? Fahr zum Fahr, fahr, fahr! Verdammt! Das müssen wir den mitnehmen. Hm. Hm? Wer mich? Nein. Oh, okay, Die. Ja. Oh, okay. <lacht> <Hey>. <lacht> das wollte ich immer schon mal machen. Au. Nein, nein, nein, das ist ja. ein paar mit meiner Zunge kaputtgehauen, das haben wir gesehen. Nee. Nein, wir Stein. Glocke locke dein Ei mit meinem Ei. Und das ist <lacht> so ein so ein beamkämpfer und mit ein dragon einfach so ah, nur mit eiern ich habe keine eier oh abgewehrt holor ah. mutter mutter holor mutter mutter holor mutter mutter Boah. Oh Gott. Ja. Oh. Ich bin ja in eins, also. Ah. Oh. Haha. Habe ich hab ein Ei abgewehrt. Na, warte. God. Okay. Brech einfach durch. Oh, weiß, nur glaub, wir werden noch nee. mit In dieser Welt können wir ja keine anderen Kunstwerke sammeln. No. Oh, vorerst nicht. Nein. Aber hey, wir haben ein Level abgeschlossen. Wir können in in einem Level noch versuchen, die Hunde zu finden. Ja. Ähm, mal gucken. Haben wir hier schon die Hunde? Nein, haben wir nicht. 33. 33. Das, das dürfte zu schaffen sein. Mal weiter schweben. Schweben? Ja. Aha. Ja komm, wenn wir in diesem Level schon, schon nicht, nicht den letzten Kristall finden, lassen wir uns wenigstens die Hunde suchen. Das finden wir die Hunde auch nicht. So ja. ausschau halten irgendwie. Was ist das? Was ist das? Was? Das da? Das muss überprüft werden. Was du? Hier siehst du das nicht dahinter? Könnte das vielleicht der letzte Kristall sein? Nein. Das sieht aber so aus. Ja, von die aus. Von der anderen Seite. Sie sehen doch alle gleich aus. Nein. Ja, aber wenn man suchen so Ja. Da, da ist ein Hund. Ich sehe einen Hund. Ich habe einen Hund gesehen. Und ja, ich habe ich Luft. Den werf ich ab mit Den werfe ich ein Ei mitten gegen die Fresse. Ja, mitten in die Fresse. Aber nicht hoch. Oh, ich kann nicht zielen. Das das kann auch. Nicht so, jetzt hatte ich ihn. Oh. Das war jetzt cool. <lacht> mit dem Hund abgeworfen. Ja, Hier noch, noch, da ist einer. Meins. Hey, hallo. Ich, ich werde dich jetzt ans Wurfgeschosse einsetzen. Wurf. Äh. Ha, meine Schuhe sind stärker als jede Explosion. Da gibt's. Mach mal hier, ne? Da klappt nicht. Warum klappt's nie, wenn wir es plötzlich wollen? Ich weiß es nicht. Oh. Ah. Oh, oh, oh. Da, wo? da kriegen wir's. Da ist er. Wir brauchen eine Bombe. Hast du gut gemacht. Und jetzt hol dir den Hund. Und jetzt lass uns abhauen. Ja. Aufhin, dass, dass wir dieses Level. Oh. Nein, wir brauchen eine Bombe. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit mehr. Ah, okay, gut. Wir nee. schaffen, nicht mehr zeitlich. Wo haben wir doch ah, die Blume? Ah. Ah. Nee, ich sag Schmerz. Warum spüre ich meinen, mein oberen Teil des Gesichts nicht mehr? Ah. Ich weiß nicht. Ja, von so einem Hund gewissen zu werden, denn vor allen Dingen dann auch noch von, von so einem nervigen. Weil wir ja. mögen ihn nicht ja. haben wir noch zeit für ein level dann 25 minuten vielleicht ja Ja, vielleicht zusammen. die haben äh, hm, ah, nee, wir haben wir haben schon alle gefunden oh. oh. na nice, dann gehen wir weiter da ist der boss. das bestimmt das ist ein boss level da geht es weiter Ein Kunstwerk wir vielleicht noch schaffen. Ja, um. Ähm, das Flatterschild, das findet man auf der Rückseite eines Gebiets mit blühenden Blumen. Okay, blühen Blumen. Schale. Stimmt. Kann ja nur das Level sein. Oh, und hier fehlen uns auch noch die Münzen. Na gut, komm, wir versuchen beides. Versuchen wir die Hunde und, äh, und das Schild zu finden. Ja. Äh. Jetzt habe ich nicht, nicht darauf geachtet. Wir können ja gleich eben auf Pause drücken. Ja. Da sind sie! Oh Mann, Und dann weg drei Minuten. Ich war schon zu lange nicht mehr in diesem Level. Oh. Oh. Ja drei. Nee, die finden wir nicht hier. Ja ja, ich hab einen Hund gehört. Wo ist er? Da ist er. Der ich schaue mir. Komm her. Da verdammt kommt er nicht an. Der rennt weg. Hey, wie kann er es wagen? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er irgendwie Da unten, was? Ich habe ihn gesehen, leiser. Oh, ich kann so nicht zielen. Ich kann so nicht arbeiten. Nein. Da, da ist er Hä? Welche Aha, nimm das Hund. Alter, was ist mit dem Hund? Sie haben es verdient, weil wir hassen diese Hunde. Die laufen immer weg. Ah, das ist das ja, Schild. Spenden. spenden, nicht beenden fortsetzen. Uh. Wow. Da. Da, da ist er. Ha. Oh. <lacht> Und das ist Ziel. Aua! Du hast mein Hund gegen die Fresse <lacht> geworfen. Ich wollte er loswerden. werden. Lass sie das mal. <lacht> ich den jetzt bei den Quallenjägern? Nein! Oh, ich hab gesagt, aber ja, gut. Ich glaube, äh. Ich 22 Armen haben wir gebraucht. Okay, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, das war es dann für den Part. Wir haben ein paar Level geschafft. Juhu, Flasche gefunden. Ein paar Level haben wir nicht geschafft. Ja. Okay. Jetzt machen wir, in der nächsten Feuer machen wir weiter mit. Genau. Sachen finden und Sachen nicht finden. Ja, sechs Mal Kohl. Oh, ja. Ich sage nur Rückseite eines Gebiets mit einem großen Mund. Timauwurf, sechs davon. Mhm. Mm sechs Mal Kohl. Kohl, so. ich hasse Gemüse. Dann sagen wir mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bye bye.